In der Farben leuchtet die Morgenröte, gib mir deinen Mund, Himmelbeeren süß. Ich hüt' Schweine, du hüte deine Puten, stupst nicht meine Ferkel mit dem Fuß. Sei so wie gestern, wie gestern sei du, auch wenn du mich nicht liebst, hab ich dich doch lieb. Einer hält das Messer, der andere hält den Löffel, Leben, das ist immer dasselbe Lied. Trag auf meinen Armen dich alle Tage über Stock und Stein, übern wilden Fluss. Unsere Puten und unsere Schweine folgen, Stups nicht meine Ferkel mit dem Fuß. Sei so wie gestern, wie gestern sei du, auch wenn du mich nicht liebst, hab ich dich doch lieb. Leben, das ist Liebe, Leben, das ist Not, Leben, das ist immer dasselbe Lied. Ich hab so viel Achtung vor deinem Herzen und vor deinen Puten, wenn ich dich küss. Und auch mal im Streit, hey, du Himbeersüße, stubst nicht mal.